Silbermedaille in dieser Umsatzklasse sicherte sich KP. Kunden gaben dem Unternehmen hervorragende Bewertungen bei allen Managed Services. Herausragend waren die Leistungen beim Service Desk Support und beim Erfüllungsgrad der Service Level Agreements. Nachhaltiges Engagement beweist KP zudem mit umfangreichen Recycling Services. Und Weitblick ist in der Firmen-DNA verankert. Es gibt einen Chief Visionary Officer.